Herr de Vries von der CDU-Fraktion hat das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, da die Zeit fortgeschritten ist und unsere Redezeit begrenzt, erspare ich mir die freundlichen Worte, die ich eigentlich am Anfang vorgesehen hatte, und komme gleich zum Punkt. Selbstverständlich sind wir für eine Überprüfung der Rahmenbedingungen in finanzieller, organisatorischer, personeller Hinsicht, auch fachlicher Hinsicht der Jugendämter und das ist ja auch ausdrücklich Untersuchungsauftrag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und genau um das alles zu bewerkstelligen, haben wir den ja hier im März, Anfang März eingesetzt. Aber ich finde, was wir jetzt nicht brauchen zu diesem Zeitpunkt, sind voreilige Schnellschüsse ohne Fallaufklärung und auch ohne eine umfassende Analyse der Jugendhilfe in Hamburg. Das wollen wir Christdemokraten jedenfalls nicht mitmachen. Und und das würde ja auch die Aufklärungsarbeit, die wir wirklich mit sehr viel Zeitaufwand im Moment betreiben, wir haben gestern bis Mitternacht wieder zusammengesessen, das wird auch in den nächsten Sitzungen so sein, das würde ja unsere Arbeit auch völlig konterkarieren und ihr vorgreifen und das kann nicht unser Ziel sein. Und Sie wollen auf Behördenebene einen Arbeitskreis einsetzen oder einen Krisenstab, um Ihre Themen zu bewegen, aber wir sind der Auffassung, Jetzt ist nicht die Zeit für Behördenarbeitskreise, sondern jetzt hat die Stunde des Parlaments geschlagen, nämlich durch die Aufklärungsarbeit im PUR. Und wenn ich mir so anschaue, was Sie fordern, insbesondere im Hinblick auf die Personalausstattung, natürlich ist das ein wichtiges Thema. Und das ist ja auch schon gesagt worden, dass wir uns dem widmen. Ich hätte mir dort auch etwas mehr Eifer gewünscht, seitens... Senator Scheel und seiner Behörde. Da wird seit Jahren über ein Personalbedarfsbemessungssystem gesprochen. Wir werden vielleicht auch erfahren, was in diesen drei Jahren mal passiert ist. Aber sei es drum, das können wir alles dort machen. Da befragen wir ja alle Beteiligten. Aber das muss erst zu Ende gestellt werden. Und dann gucke ich in Ihren Antrag rein. Sie fordern mehr Personal. Sie schreiben nicht rein, wie viel Personal Sie wollen. Und Sie sagen, das soll nach Kriterien verteilt werden. Die Kriterien teilen Sie uns aber nicht mit. Und ich finde... Solche voreiligen und hilflosen Versuche ohne konkrete Vorschläge und ohne konkrete Vorgaben können wir hier an dieser Stelle im Vorgriff auf die Arbeit des puren nun wirklich nicht unterstützen. Und, und wenn ich eins sagen darf, auch aus der Arbeit des PUAs, unsere Wahrnehmung ist, dass die Linke die Arbeit der Jugendämter doch aus einem sehr einseitigen Blickwinkel betrachtet, auch ohne eine gewisse Bereitschaft, Fehler und strukturelle Missstände jenseits von Fragen der Personalausstattung schonungslos aufzuklären. Das ist auch gestern so gewesen. Wir haben viele Erkenntnisse zu Informationsverlusten und anderem, zu nichts wird gefragt. Und ich muss zum Abschluss kommen, Bezeichnen in Ihrem Antrag ist eins, in der Einleitung und in allen neuen Punkten kommen die Wörter Kindeswohl, Kinderschutz, kein einziges Mal vor. Lesen Sie sich das nochmal an. Ich finde, das sollte Ihnen zu denken geben. Und das zeigt auch, dass dieser Antrag, finde ich, der Thematik nicht wirklich ähm, sachdienlich ist. Und dass das an der Stelle nicht weiterhilft. Wir halten das für keinen geeigneten Vorstoß. um Kinder in Hamburg besser zu schützen. Das wollen wir purer machen. Danke.